Der nächste Drehtag führte uns zu verschiedenen Locations in Graz. In kleinen Sequenzen wird Peters Geschichte erzählt. Es ist eine traurige, berührende, zu Herzen gehende Lügengeschichte. Kleines Bübchen, freches Bübchen... Okay, Schnitt. kopieren wir mal. So, bereit. Dann die drei auch. Was Die Dreier. Das ist noch eine Dreier. Ah, das ist noch Die Nummer war es jetzt nicht auswendig, aber... Was ist denn... Die Dreier Die Dreier. Dreier. Drei, ach, da meinst du Dreier. Okay. Drei Leute in der Einstellung. Was, die was Schnitt unglaublich wir sehen einmal voraus ja. voraus einmal pausieren dürfen ganz ohne Stress Aber das verkürzte den Drehplan nicht also ging es mit neuer Besetzung heiter weiter ich werde euch noch genau Der schaut ja so mafiös aus. Immerhin. Also überhaupt gehört das, gell? Genau. Und du erklärst ihm da, wie gut das heiße ist, holst ihm den Bubelschreiber in die Hand und unterschreibst du dann ganz einfach. So, suchst er zuerst, dann drehst du die um, gehst zurück, glas in die Knie und dann machst du so. Du so leicht hinter So, fährt da rein auf, das muss es ich bin der Mann an der buda Machst ähm, du Gegenschnitte noch? Jetzt darfst du okay, endlich hast in Rainer budern. <lacht> <lacht> <lacht> Eine war Boden, ich bin jetzt halt schon auf budert worden. Gar kein Vergnügen mehr. Und jetzt budert er den Max auch noch. schwarz? Steht perfekt. Bitte los. Danke, super, Schnitt. Puder und die zwanzigsten. Natürlich. Tupfen, genau. <lacht> <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Dann, dann, dann, dann, dann, die Herausforderung des Tages war aber eindeutig die zweite und letzte Verjüngung von Hauptdarsteller Rainer Kahn um ganze 20 Jahre. Nach genauer Anleitung von Eva Weoz dokumentiert anhand von Fotos und Videos, machten sich Karin Ullmann und Helge Gesuppern ans Werk und das Ergebnis kann sich sehen lassen.